Kennst du als Unternehmer und Unternehmerin auch diese Momente, in denen du an die Grenze deiner Belastbarkeit gehst und darüber hinaus, weil einfach zu viel zu tun ist? Und trotzdem kommen deine wichtigen Projekte nicht voran oder treten sogar auf der Stelle? Und dein Team beschäftigt sich mit allem Möglichen, nur nicht mit dem, was wirklich wichtig ist? Die Tatsache, dass du hier bist, sagt mir, dass du diese Momente kennst. Und sie sagt mir auch, dass du die fragst, muss das wirklich so sein? Ich sage dir, die Antwort ist nein. Ich habe einen Videokurs zusammengestellt, der aus neun Lektionen besteht, und in dem du die, das Mindset, einfache Werkzeuge und Strategien bekommst, damit du sofort deine Belastung senken kannst und den Erfolg hast, den du verdienst. Mein Name ist Christian Sachs, ich bin seit mehr als 25 Jahren Projektleiter, Mentor, Berater und Trainer für Unternehmen aller Größen und helfe diesen Unternehmen, ihre Ziele zu erreichen. Und fast genauso lange beobachte ich, dass in manchen Unternehmen die Dinge quasi wie von selbst laufen und der Chef oder die Chefin Zeit hat für Familie, Freunde, Freizeit, während in anderen Unternehmen unter hohem Druck und Stress gearbeitet wird und die Projekte trotzdem nicht so richtig vorankommen bzw. im Schneckentempo dahin siechen. Entscheidend dafür, in welcher Situation sich ein Unternehmen befindet, ist, wie man mit neuen Projekten umgeht. Ich möchte das einmal an einem kleinen Beispiel bildlich darstellen. Stell dir vor, du hast eine Mittelmeerkreuzfahrt gebucht. Es soll von Venedig rund um den Stiefel nach Genua gehen. Aber noch bevor ihr euren ersten Halt in Rimini macht, gibt es eine Durchsage und der Kapitän gibt bekannt, dass Rimini aus dem Programm genommen wird und es stattdessen nach Split geht, da in Rimini nichts los sei und es in Split die Gelegenheit gäbe, ein Filmfestival zu besuchen. Es gäbe auch einen Rabatt, der nur für diese Woche gelte. Kurz vor Split heißt es aber dann, dass die Filme schlecht in der Kritik abgeschnitten hätten, man aus Zeitgründen Rimini trotzdem weglasse und direkt nach Bari fahre. Wie würde sich das für dich anfühlen? Beschissen, richtig? Genau das passiert aber, wenn wir FOMO, also Fear of Missing Out, oder die Angst etwas zu verpassen, in unserem Unternehmen das Ruder übernehmen lassen. Lass mich dir das mal an ein paar konkreten Beispielen aus dem Business darstellen, wie sowas aussieht. Da ist die Schulung, die es nur noch jetzt mit 50% Rabatt gibt, obwohl du eigentlich keine Zeit hast. Da ist die Gelegenheit, das Portfolio um weitere Produkte und Dienstleistungen zu erweitern, wo doch die existierenden noch nicht richtig laufen. Da wäre ein weiterer Online-Kurs zu erstellen, obwohl der letzte noch nicht fertig ist. Und so weiter und so fort. Und wie fühlen sich dabei unser Team, das wir völlig überlasten, unsere Kunden, für die wir keine Zeit haben, und unsere Familie, für die wir ebenfalls keine Zeit haben, und nicht zuletzt wir selbst, die wir unsere Freunde, unsere Familie und unsere Gesundheit auf dem Altar des gestressten Unternehmers opfern? Genau. Beschissen. Und wenn unser Unternehmen eine Meinung abgeben könnte über nicht zu Ende gebrachte Projekte, auf der Strecke gebliebene Kundenbeziehungen, niemals verkaufsfertig gewordene Produkte und fehlende Umsätze? Nun, ich denke, es würde uns gehörig den Marsch blasen. Das muss nicht sein. FOMO ist die Krankheit der opportunistischen Unternehmer, die jeder neuen Gelegenheit nachjagen, ohne jemals die Früchte ihrer Arbeit zu ernten. Ich verspreche dir, du kannst das besser. In diesem Kurs lernst du, dass du deine Belastung senkst und deinen Gewinn steigerst, indem du an weniger Projekten arbeitest und diese dadurch schneller abschließt. Warum deine Vision und deine Ziele der ultimative Filter gegen scheinbare Gelegenheiten sind? Sechs einfache, schnelle Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du ein neues Projekt startest. Ein System, das dir erlaubt, schnell und klar zu entscheiden, ob du eine Gelegenheit in deinem Business wirklich wahrnehmen solltest oder ob du sie besser sausen lässt. Welche Möglichkeiten du hast, ein wichtiges Projekt doch zu starten, ohne dich oder dein Team zu überlasten. Wie du ein laufendes Projekt richtig absagst, falls das sein muss, und dabei kein Porzellan zerschlägst, sondern sogar noch einen Gewinn daraus ziehst. Das ist unser Bonuskapitel. Wenn du diesen Kurs absolviert hast, wirst du in der Lage sein, fundierte Entscheidungen zu treffen und diese nicht nur gegenüber dir selbst, sondern auch gegenüber allen anderen, das heißt deinem Team, deinen Kunden, deinen Geschäftspartnern und deiner Familie zu vertreten. Du wirst zum strategischen Entrepreneur, zur strategischen Unternehmerin. Wenn jetzt mal eine Katastrophe droht, kann ja vorkommen, und du sofort einschreiten musst, Super wichtig, dann bekommst du in diesem Kurs auch die nötigen Werkzeuge und Strategien an die Hand, wie du eine solche zusätzliche Belastung vielleicht doch noch schultern kannst, ohne gleichzeitig deine Planung zu gefährden oder dein Team an die Wand zu fahren. Was bekommst du nun in diesem Kurs? Du bekommst neun Videolektionen mit insgesamt 88 Minuten Dauer, ein ausführliches Workbook, dass du auch zukünftig zur Beurteilung von neuen Projekten und Gelegenheiten verwenden kannst? Einen direkten Zugang zu mir, damit du Antworten auf deine Fragen bekommst und Feedback loswerden kannst? Eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie sollte der Kurs dir wieder erwarten nicht den Erfolg bringen, den du verdienst. Jetzt hast du bestimmt noch ein paar Fragen. Zum Beispiel, dieser Kurs ist jetzt 88 Minuten lang. Bekomme ich denn da genug Gegenwert für mein Geld? Lais Pascal soll einmal einem Freund, den er einen sehr langen Brief schrieb, gesagt haben, es täte ihm leid, er hätte keine Zeit gehabt, einen kürzeren zu schreiben. Ich habe diesen Kurs für dich als vielbeschäftigte Unternehmerin und vielbeschäftigten Unternehmer optimiert, damit du in möglichst kurzer Zeit den maximalen Effekt aus diesem Kurs erhältst. Ich denke ohnehin, dass sich äh, der Wert einer Schulung nicht unbedingt an der Länge misst, sondern vielmehr an dem, was du dadurch erreichst, wenn du sie nachher absolviert hast. Wie ist es denn, wenn der Kurs mir nicht gefällt? Oder mir tatsächlich doch nicht die Erleichterung bringt, die ich mir hoffe? Nun, dann gibt es hier eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Ein paar Klicks und das Geld ist wieder auf deinem Konto. Du siehst also, du gehst keinerlei Risiko ein. Das einzige Risiko, was du eingehst, ist tatsächlich, dass du ein Problem erkannt hast und zulässt, dass die hohe Belastung weiterhin dein Leben bestimmt. Probleme, die man erkannt hat, das weißt du bestimmt als Unternehmerinnen und Unternehmer, sollte man möglichst schnell beheben und nicht warten, bis sie größer und größer werden und man sich schließlich darum kümmern muss, falls es dann nicht zu spät ist. Ist dieser Kurs für mich geeignet? Um diese Frage zu beantworten, würde ich gern zunächst einmal darauf eingehen, für wen dieser Kurs nicht geeignet ist. Dieser Kurs ist für dich nicht geeignet, wenn du Stress, Überlastung und Burnout als Auszeichnung siehst. Er ist nicht für dich geeignet, wenn du nichts an deiner Vorgehensweise ändern willst. Und mach ihn auch nicht, wenn du deine Opferrolle behalten möchtest. Wann solltest du diesen Kurs unbedingt machen? Wenn du als Unternehmer und Unternehmerin weniger Stress und mehr Erfolg willst. Wenn du zu viele Dinge am Laufen hast und bereit bist, das zu ändern. Wenn deine Projekte ins Stocken geraten, nicht schnell genug vorankommen oder du gar etliche Projektleichen mit dir herumschleppst. Wenn du bereit bist, deine Probleme auch wirklich anzugehen und für dich selbst einzustehen. Denke daran. Du hast kein Risiko und eine Geldzurückgarantie. Starte noch heute und fange an, dem Stress und FOMO den Garaus zu machen. Ich danke dir und ich freue mich schon, dich im Kurs wiederzusehen.